Ja. Hallo und herzlich willkommen hier zu unserer ersten Folge, glaube ich. Ja. Ja. ja. ja. Vom äh, unserem wunderbaren ähm, Format Vorsicht Hochspannung. Z ja, genau. Das, alles gut oder was? Z <lacht> ja. Ähm, ja, wir begrüßen euch und äh, wir freuen uns, dass ihr dabei seid. Ich bin der Torben und bei mir hier sitzt die Isa. Hallo. Und heute Wunderbar. haben wir euch etwas Wunderbares mitgebracht zum Entpacken. Mhm. Nämlich äh, von der Firma oder vom von Shop World of Sweets. Ja, genau. Da haben wir euch eine ähm, Neuheitenbox. Mhm. Neuheiten November. Leider kann ich momentan nicht ranzoomen mit der Kamera, aber das wird sich äh, demnächst auch geben. Äh, ja, dann ja, wird es gehen, aber momentan eben noch nicht. So. so, ich habe hier ein wunderschönes Messer. Das beste Stück an der ganzen sache Nein, wir kriegen kein Geld, Geld, Geld dafür. <lacht> ich muss nochmal mal reden haben. Haben. Und äh, ja, das werde ich jetzt hier aufschneiden. Gut. Das Schöne ist, man kann es in mehrere Stufen rausschneiden. Und ich mache es einfach in sehr kleine Stufe, weil man sich dann nicht schneidet meistens auch nichts im Paket kaputt macht. So, dann kann es einfach aufklappen. Wow. Ja, so einmal offen, einmal offen. So. So und mm. so. Oh ja, das ist toll. Guck mal. Oh, Papier haben Papier. wir bekommen. Ja. Ist ja mal gigantisch. Das ist toll. Ja, übrigens unser Format vorsicht Hochspannung. Das seht ihr vorne. Und ja, der QR-Code funktioniert wirklich. Ja, was haben wir denn da drinnen? Wir, wir haben da drinnen. Drin. What is it? Hitchies. Hitchies. Carbonbon. Mm. Ja, mit Cola Geschmack. Okay. Carbonmon mit Cola Geschmack. Ja. Und wir wollen wir doch mal sehen. Wollen wir doch mal sehen. Nächstes Mal will ich mir noch Schuhe dahin hinlegen. Ja, das. Also was habe ich gar nicht gedacht. Sollten wir so. tun. Mhm. mhm. schön. Sarah, ja. Sarah. Mhm, mhm, mhm. Ja, wir wollen Carbonmon mit Cola Geschmack. Mhm. Und das schmeckt so, wie diese Cola Drops, die es früher mal gab. Stimmt, kommt recht nah dran. Mhm. Dafür irgendwann nicht mehr. Aber mittlerweile sind die wieder, ja, zumindest vom Geschmack her, mhm. sehr nah dran. Ja, dann legen wir die mal bei So, dann haben wir hier. Ahoi, Brause. Oh, ja. Yeah. Brause -Flips. Wie cool! Boah. Ich liebe eine Heubrause. Ja, Moment. ich kriegen wir auch auf. <lacht> ja, offen. Sehr gut. Jawohl, und sie fallen strauß die ersten. Heubrause, die Brause Dennis. Mhm. Oh, riecht noch nicht besonders. Mal sehen, was es kann. In verschiedenen Farben. Wir haben Grün, wir haben Gelb. Mhm. mhm, mhm, sauber, mhm. Aber gelb ist auf jeden Fall Zitronik. Ja, voll. Mhm. Das Grüne ist definitiv Waldmeister. Mhm. Es gibt aber leider nur gelb und grün, wie ich gerade sehe. Ja, eine nette Mischung. Mhm, die Dinger sind gut. Mhm. mhm. Die können was. Die können was. Oh ja. So. Und sind nicht so brausig wie die Brausen, die man so trinkt. Also wirklich bekömmlich. Ich würde uns ein Mülleimer hier herstellen. Fürs nächste Mal. Mhm. Also Schere und Mülleimer. Schere und Mülleimer. Merkt euch das, wenn wir ja. es nicht können. Merkt es euch ja. und sagt es uns das ja. nächste Mal, wieder uns, äh, Bitte. Äh, hervorragend. <lacht> ja, was haben wir denn noch? No. Da haben wir hier Süßkartoffelchips, glaube ich. Okay. Ja. Oh. Interessant. Große Chips. Finde ich cool. Ja, Süßkartoffelchips mit Meersalz. Okay. Mit Herz und Verstand hergestellt. Ich bin gespannt. Mhm. Ja, sind auf jeden Fall hier Süßkartoffelchips. Potato mhm, mh. Ja, sehen wunderbar aus. Ja, so, hier sieht man. Ja, ja. Ja, ja, ja. So ja. Aber nicht unangenehm. Ja, Salzung passt mir süßer süße die Süßkartoffel da. Also finde ich echt gut. Mhm. So gut, das Süßkartoffelchips hatte ich noch nicht. Das stimmt da. Oh. Und vor allem so angenehm Crunchy, die anderen sind immer so extrem hart. ja ist das schon geil. Hm? richtig gut dünn und ja. Mhm, mhm, mhm. Und bisher Sachen, die man wirklich auch essen kann. Ja. Hatte ich schon anders. <lacht> okay. Dann, also Sie Gitarre habe ich hier. Ja. Seeberger. Aha. Kaki. Okay. Kacki, wie einige Leute sagen. Kacki, oi Voll vegan. Uh. Ja. Uh. Und hier sogar mit Einreißfunktionen <lacht> oben dran. Das sehr ist geil. sehr cool. Gut, gern. Die Leute hier, oder die Schere. Ja, kann man hier rausziehen. Mhm. Ja. Ja, hier. Kacki. Genau. Ja. Mhm. Hm. Hm. Du meinst. Was schmeckt das? Na, pflanzlichem Leder? Keine Ahnung. Möglich, ja. <lacht> also, dann gilt nicht unseres? Nein. Ich kenne ja die Kaki eigentlich ziemlich äh, süß. Und sehr aromatisch, ja, eigentlich. Ja. Aber das ist es nicht. Das, ja. ja. Sehr dezent. Nach einer Weile wird es. Langweilig. Ja, es entwickelt keinen Geschmack. Ja. Mhm. Aber. Man kann es essen. Absolut. Auch wenn es nicht gerade das Beste ist, aber man kann es essen. Ja. Und oh, dann geht es weiter mit. Oh, da kommt oh, noch ja. was. Oh. Smarties. White oh. oh. Chocolate. Sowas geht. Ja, Smarties, Smarties World chocolate Coole Sache. Oh, der hat auch eine Aufreißdings. Oh, cool. ist das cool. Und schaut euch das mal an, hier, da ist sogar ein Loch drin. Smarties World chocolate Cool. cool. Yay, ein Rosane. Fast klischeehaft. <lacht> Körperlaute. Aber hallo. Hm. Entschuldigung, das ist ein Insider von gestern. Oh ja. Und von dem anderen Podcast, bei dem ich mitmache, ähm, Der Herr der Ringe pro Minute. Und da haben wir gestern aber echt jetzt äh, Kevin allein in New York äh, gehabt. Und ich muss auch dabei sein. Eine 6-Stunden-Aufnahme, glaube ich, oder sieben? Siebeneinhalb. Siebenhalb stunden aufnahme Wir mhm. ähm, sind immer noch ein bisschen Balabala davon. Wohl war aber wir haben zumindest ein paar sehr Fanta Sorten probiert oder Ersatzsorten. Jeder kriegt immer Kraut Ich hab's so gezittert, mir hat's alles aufgestellt. Boah, das war so viel. Ja, aber was soll's. Wir fahren fort. Ja. dir die nächste nächsten. Ah. Ah? Bio Hafer, Pink Grapefruit. Ja, Hopfen, Hopfen, Pink Grapefruit. Hopfen. Klingt interessant. Ich habe noch nie gewusst. Bauer, Bio Pink Grapefruit. Locker. Okay. Oh, was immer es ist. Wir werden es gleich sehen. Bonbons wahrscheinlich, glaube ich. Möglich. Da könnte es ein bisschen lutschen müssen. Okay. Weil es wirklich Bonbons sind. Ja, es sind Bonbons. Es sind Bonbons, okay. Gut. Ja. ja. Ich glaube, ich mache mein später. Ich brauche so lange zum Lutschen. Ja. Wir, ja, wir werden das, wir das auch später versuchen. verschieben. <lacht> den Bonbon. Genau. Wir aber schon mhm. ja. Haben wir noch was? Okay, ja, ja. Uh, oh, wir boah, haben das noch eine, eine weiße, weiße Nougat. Nougat. Boah. Feinherb mm. oh, excellence yeah. ja. Und noch einmal, wir kriegen kein Geld dafür von keiner Firma, dass wir das hier machen. Wir machen das rein freiwillig und weil wir Bock drauf haben. Genau, wir geben unser Geld her, damit wir das machen können mit euch. Und das macht Spaß. Uh. Das wird sich zeigen, wie viel Spaß das den anderen macht. Ja, Groß macht Spaß. Oh, genau. Was, was, was ihr dazu sagt, ja, das hängt mir doch nicht. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Wir sind natürlich Wir sind auf mehreren Plattformen vertreten. Das heißt, ihr könnt euch gerne äh, bei uns melden. Eine schöne äh, Reputation bleiben. Keine Rezession, okay? Das nicht. Ja, aber eine Reputation ist immer gut. Ja, ja, ja auch unbedingt, unbedingt. Bitte schön. Dankeschön. Sehr. Very beautiful. Mhm, mhm. Mit dem obligatorischen äh, Lint-Symbol drauf, wie immer. Kann man das sehen? Ich wünschte, dass die Zoom-Funktion bei der Kamera funktionieren würde. Tut sie aber nicht. Da funktioniert ja. auch komischerweise der Sound nicht. Und äh, daher, ja, okay, würde die Kamera wieder Bobbe. zurückgehen. Mm. Ich probiere es mal. Kostet das, oh ja. Mm. Mhm. Das ist echt genial. Mm. Wow, mm. Die ist fast so gut wie die Orange Schokolade gestern. Ja. Wow. Mhm. Mm. Mm mm. mm -hmm. Oh. Super. Echt mal eine richtig gute Sorte. Oh, das Oh. Man merkt, die Schokolade sind da noch drin. Aha. Ähm, ja. Noch. In hm. ja. hm. dem ist leer. Und wie ihr sehen könnt. Ja, klar. Na, ja. ja, man muss ja, ne? Mhm. Das Manchmal ist ja noch was versteckt. Das stimmt. Wow. Das kennen wir zum Beispiel vom Captain Future. Ja. Da ist auch immer was versteckt gewesen, nämlich als Sprachfehler. Man Nico, komm mal her. Ich habe einen ja, Hund, der, ist, der hat, hat gerade wieder mal seine Entzündungsanfälle. Oh, ja. mhm. Okay, da tauchen wir mal ab. Tauch ab, auf Tauchstation. Blub, blub, blub, blub. Na, das ist wichtig, dass man sich darum kümmert. Von dem her, sowas kann schon sein, dass ihr öfter mal mitbekommt. Aber das ist, wie gesagt, völlig in Ordnung. Na, da passiert. Jetzt sicher. Oh. Bin ich da ja. Ja, so geht wieder. Ja, komm her du. Wie Das ist Nico. Sag mal hallo Nico. So, setz dich wieder runter. Na, okay. Ja, also das war jetzt... Magic Boss haben wir drei Stück von. Oh. Wir könnten einen knacken zum Test. Dark Chocolate mit Mini Marshmallows. Aha. Ich glaube, davon werden wir jetzt nur einen öffnen. Ich denke auch, ja. So, bleiben wir mitten auf. Mhm. Keine vier, aber zwei Messer. Ja, was sagt uns das? Ich bin hier mit dem Messer. <lacht> ja. Unter anderem vielleicht, ja. So. Ja. ja. Dann äh, Mach ein Blot, machen wir so ja. hier. Ja. Es ist wirklich ein Ball. Ein großer Ball. Es ist ein großer Ball. Ja. Ich würde das mal einen Moment. Ja. Wollen wir mal sehen. Nein, wir den mal durchnehmen. Oh. Oh. oh. Den. Äh, oh, aha. Den da drinnen. Aha, Sehr ja nett. Aha, sind so mini reingetan? Aha, ja. aha. Ja, dann ja. Ja, eben kann man hier sowas. Ich noch einen Ja gut. So was? Mhm. Komm raus. Ja, mit muss du essen. Ja, okay. drauf, war schon. Mhm. Das ist interessant. Hm. Wir fassen das ist aber gut. Ja? Die Schokolade ist, dafür, dass es dunkle Schokolade ist, recht süß. Das stimmt. Mhm. Die Marshmallows sind auch recht süß und haben so eine fruchtige Note drin. Mhm. Und so ist wirklich interessant. Mhm. Ich weiß aber nicht, wie man hier so einen großen Ball in den Mund bekommen soll. Vielleicht ist das so eine heiße Schokolade, weißt du schon? Mach mal so ein Intro mhm. Und auflöst. Ja, ja, nicht. dass du das in heiße Milch reinstopfst. Ja, muss ich mal gucken. Dass ich dann... Ah ja, stimmt, hier vorne, ja. ja, cool. Mhm. Interessant, ja. Das Sehr ist interessant, nice. ja. Das können wir jetzt natürlich nicht machen. Aber das So-Essen äh, war schon mal sehr gut ja. und wenn man das in heiße Milch reintun kann, ja, stimmt, hier. Ah, okay. Ja. Mhm. Ja, ja, ja, ja. Also dafür ist es sicher sehr gut geeignet, sehr geil, ja? Ja. weil durch die Marshmallows, das Auf jeden Fall, wird sicher, also es ja. wird bestimmt sehr cool, aber das tun wir jetzt natürlich nicht. Dafür haben wir nämlich jetzt keine Zeit. Und auch keine Milch. Und auch keine Milch, da hätte ich Milch kaufen müssen. Stimmt. So, ein Kanarienvogel. <lacht> Wir wollten ja nicht fluchen im Podcast. Ach so? Verdammte Scheiße. Mist. <lacht> okay. Ja, das war die ähm, Neuheitenbox November. Ja, bis auf natürlich unsere Bonbons, die wir jetzt noch lutschen müssen. Mhm, stimmt, stimmt. Was wir jetzt tun? In wunderschönen. In wunderschön Pink. Genau, voll Pink Paper. Very beautiful. Pink für die Ladies oder wie war das? Ja, ja. Mhm. Mhm. Aber das in den Schein werfen, sehr nice. Mhm. Mhm. Hm. Ja, ja der ist gut, überraschend gut, mhm. ja, mhm. und vielleicht sogar gesund. Immer ist Hopfen drin. Hey. Wir kennen ja alle den Spruch, den jeder Mensch schon einmal von sich gegeben hat. Mhm. Hopfen und Malz, Gott erhalts. Okay. Ich denke, nur bei dir ist jeder, jedes Hopfen und Malz verloren, ne? So. Ja, das ist bei denen, die kein Alkohol mehr zu Hause haben. Oh. Ja. Aber äh, ich muss sagen, mhm. gefällt mir soweit. Ist lecker. Ja. Angenehm leicht. Ja. Und Wenn äh, ja. ich ja. Auch nicht so genügt bin und muss ich überhaupt schauen, was ich hier jetzt alles noch will. Ja. ja. Und eigentlich sind wir fertig. Eigentlich sind wir fertig. In diesem Sinne würde ich sagen, wir senden uns, äh, euch unsere Grüße. Schön, dass ihr dabei wart. Mhm. Wir hoffen, euch nächstes Mal wieder begrüßen zu dürfen. Unbedingt. Ihr könnt uns gerne äh, fünf Sterne bei Spotify, Apple und Co. geben für diesen wunderbaren Soundaufnahme, die wir gemacht haben. Oh ja, unbedingt. Wenn ihr das als Video sehen wollt, könnt ihr das auf, ähm, ja, wo eigentlich? Hieß doch, YouTube, ja. Ich glaube, ja, so heißt das ja, YouTube schauen. Ja, ja ihr seht also, schon das mit dem weißen Dreieck da. Ja, da könnt ihr uns einen Daumen hoch geben. Ja. Fehlt mir heute. Woody, nur für dich. High five. es sein. Insider mit einem Kumpel von mir. Ja. Alles klar. Ja. Ja, ja bei Facebook, Facebook und Instagram sind wir auch vertreten. Oder wie bei Instagram. Gram. Gram, ja. Ja. ja. Follow us on Instagram. Oder auch nicht. Ja. Und ihr könnt auch unsere wundervolle, eine wundervolle schöne äh, Reputation hinterlassen. <lacht> Die natürlich nicht so das heißt, aber ihr wisst, was ich meine. Ja, ja. Und ja. Wir würden uns darüber sehr freuen und wir würden die, wenn ihr das wollt, natürlich auch gerne vorlesen und anderen Usern dann zukommen lassen, die es vielleicht nicht gelesen haben. Genau. Wir haben uns vorgenommen, sie wirklich zu lesen. Mhm. Nicht so, was viele andere tun, die es nicht lesen. Wir wissen natürlich nicht, ob wir es irgendwann noch schaffen werden, das zu tun. Wenn es zu viele werden, aber wir fangen ja erst an. Genau. Von daher haben wir noch diese Motivation, es zu tun. Ja, Sie ist voll vorhanden. Und wir tun das gerne. Ja. In diesem Sinne, probiert auch diese Sachen aus, falls ihr sie kriegt. World auf Sweets hat sie. Nein, wir kriegen immer noch kein Geld für diese Werbung. Nein. Und wir wollen dafür auch kein Geld für diese Werbung haben. Nein. Jedenfalls nicht dieses Mal. Ja. Mögen die Kartoffeln wachsen. Und das war's vom Zack-Kartoffelschnack mit einer Folge von. Vorsicht, Hochspannung. In diesem Sinne. Und Tschüss. Und tschüss. Bye, bye. See ya.